Dein Norden, Deine Wahl Wahlprogramm der Alternative für Deutschland für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022 Freiheit und Verantwortung, gesprochen von Jörg Schock Präambel Wir gehen von der Befähigung und Bereitschaft eines jeden einzelnen Bürgers aus, in Freiheit und Verantwortung sein Leben selbst zu gestalten und seine Angelegenheiten und die seiner Familie zu besorgen. Bürgerlich-freiheitliche Rechtsordnung Die Prinzipien der Gleichheit vor dem Gesetz und der bürgerlichen Vertragsfreiheit gehören zu den großen zivilisatorischen Errungenschaften Europas. Erst die christliche und humanistische Kultur der europäischen Völker brachte die vorgenannten Prinzipien hervor und verwirklichte sie in einen Prozess der Jahrhunderte Werte. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden. Leistung statt Quote, Freiheit statt Diskriminierung Die AfD lehnt jede Art von Quoten ab. Sie sind leistungsfeindlich, ungerecht und stellen eine verfassungswidrige Diskriminierung derer dar, die nicht in den Genuss eines Quotenvorzugs kommen. Schutz der persönlichen Freiheit vor digitalen Übergriffen Unsere persönlichen Freiheiten von Gestaltungsmöglichkeiten dürfen nicht durch monopolistische, datengetriebene Konzerne, Behörden und Geheimdienste gefährdet oder begrenzt werden.